Ja, ich möchte gerne ein Erfahrungsvideo bzw. ein Feedback zu Oliver's Kurs wiedergeben. Und in diesem Kurs von Fast Start MLM erläutert Oliver tatsächlich alles, was man benötigt, um sukzessive neue Kunden und Teampartner für sein MLM-Business zu gewinnen. Es ist tatsächlich geballter Content mit über 70 Stunden Video-Tutorials. Und das sauber und häppchenweise, leicht, verdaulich aufgeteilt auf elf Module und über 24 Lektionen. Der Kurs beginnt mit einem, mit einem Einführungsvideo, unter anderem erläutert wird, wie das digitale Coaching aufgebaut ist im Kurs. Anschließend folgen im Modul 1 wichtige Basics und Vorbereitungen, wie, wie unter anderem die Klarheit, über die eigenen Ziele und Erwartungen, wie man das richtige multilevel marketing unternehmen findet, wie man richtig einen Plan erstellt, worum man seine Quote kennen sollte und auch natürlich, wie man seine Quote einfach anschließend errechnen kann. Dann unter anderem auch natürlich die richtige Zielsetzung, um ein paar Punkte aus diesem Modul zu erwähnen. Anschließend im Modul 2 lernt man unter anderem das richtige Einladen potenzieller Teampartner, wie man erfolgreich präsentiert und anschließend richtig nachfasst. Ergänzt wird das Ganze durch eine Blaupause für Präsentation und diverse Skripte. Im Modul 3 werden drei Lektionen die wichtigsten Fähigkeiten vermittelt, beispielsweise wie man vollautomatisiert Webinare erstellen kann und man hat zudem die Möglichkeit, anschließend auf einen kompletten fertigen Verkaufsfunnel zuzugreifen. Auch das ist auf jeden Fall ein richtiger Hammer, wenn man sich auskennt, in dem Bereich, was fertige Funnels allein schon kosten. Zum Beispiel im amerikanischen Bereich, Das man allein dafür zahlt man in der Regel fünfstellige Beträge. Im vierten Modul erwirbt man in acht Lektionen Kenntnisse, wie man diesen Funnel promoten kann. Dabei werden sowohl Methoden mit als auch ohne Werbebudget genannt, wie zum Beispiel diverse Social-Media-Strategien, bezahlte Anzeigen, als auch zur richtigen eigenen Positionierung, also dem Branding. Im Modul 5 wird einem unter anderem beigebracht, wie man erfolgreich eine Präsentation erstellen kann und diese anschließend erfolgreich aufnimmt. Ergänzt wird der Kurs mit diversen wertvollen Bonis, welche ich an dieser Stelle natürlich nicht verraten kann. Ähm, würde auch den Rahmen dieser Stelle sprengen. Und ja, letztendlich kann ich mit gutem Wissen und Gewissen sagen, mein persönliches Fazit auf jeden Fall. Selbst meine Wenigkeit als diplomierter Online-Marketing-Manager und über zehn Jahren Erfahrung im Network- und Online-Vertrieb. Auch ich konnte viele wertvolle Dinge dazu lernen. Welche mein Erfolg, somit natürlich auch und Umsatz in Online Marketing, Online Network Marketing zusätzlich beflügeln werden. Daher von meiner Seite eine ganz klare Weiterempfehlung. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall, wenn du dich auch für diesen Kurs entscheiden sollst, wie du coaching, ebenso wertvolle Erkenntnisse und dass du dann natürlich anschließend auch das Gelernte für dein Business einsetzt. Und dann wirst du garantiert ebenso von diesem Wissen, von diesem Know-how und all diese Erfahrung ebenso profitieren können.